Mein Name ist Maximilian Lachs, ich bin 22 Jahre alt und gelernter Fachinformatiker für Systemintegration. Ähm, ja, was zum Geier. Ich sag mal eher, wo hätte ich denn sonst hingehen sollen? Ich war ähm, bereits vor den Piraten politisch aktiv beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und habe mich dort engagiert gegen Überwachung und für mehr Bürgerrechte, für mehr Datenschutz. Von dem her waren dann die Piraten genau die Partei, die ich gesucht habe, als sie quasi mal so weit waren, dass man wirklich damit arbeiten konnte und ich eingesehen habe, dass man außerparlamentarisch nichts erreichen kann, denn wir haben Demos gemacht, wir sind auf die Straße gegangen, wir haben pressewürdige Aktionen gemacht, wir waren einfach da, aber wir wurden nicht gehört und da war dann einfach die Idee da, man muss in die Parlamente, um irgendwas zu ändern. Doch. Wir haben sehr gute Ansätze zur Barrierefreiheit in Ingolstadt, man sieht es an unseren Bushaltestellen zum Beispiel, man sieht es jetzt auch an den Infoterminals an den Bushaltestellen, dass hier eben auch an die Blinden gedacht wurde, aber es ist halt immer nur ein Minimum, es ist immer nur ein Hinterherziehen, immer nur an den Stellen, wo es wirklich nötig ist und wir wollen, dass Ingolstadt hier eine Vorreiterrolle einnimmt, nicht immer nur hinterherhängt sondern dass man wirklich in der gesamten Stadt dran denkt, dass es Menschen gibt, die sich hier auch zurechtfinden müssen, die hier eben so ganz normal an der Gesellschaft teilhaben wollen, wie wir auch. Das geht nicht nur vom Alltagsleben, das geht auch in die Politik, deswegen setzen wir uns dort genauso ein, dass alle Sachen, die im Stadtrat beschlossen werden, auch barrierefrei veröffentlicht werden. Das ist auch bei digitalen Formaten eine ganz wichtige Sache. Und äh, zum Beispiel, wir haben 2800 Gehörlose in Ingolstadt. Wenn man da mal eben schnell einen Termin auf dem Amt haben will, gibt es nicht. Man muss sich erstmal einen Termin suchen mit einem Gebärdendolmetscher. Ich denke Ingolstadt ist eine so große und reiche Stadt, da ist es kein Problem damit, wenn ein Mitarbeiter im Amt Gebärdensprache spricht. Da kann Ingolstadt einfach eine Vorreiterrolle einnehmen, kann besser sein als andere Städte und kann hier zeigen, wie wir vorangehen können. Im Prinzip schon. Aber es gibt den 3 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes und mit dem kann man eben solche Modellversuche beantragen. Wir wollen ja einen wissenschaftlichen Modellversuch, um zu erforschen, welche Auswirkungen das hätte. Es gab bereits andere Städte, die so Sachen gemacht haben. Da hat man gesehen, dass es das durchaus positive Auswirkungen hat. Kann man sehen, ob wir das in Ingolstadt auch haben. In Ingolstadt haben wir nun mal ein Drogenproblem, wir haben das gesehen, es sind ja erst wieder vor äh, einigen Tagen bei einem Rentner vier Kilogramm Marihuana gefunden worden und ähm, von dem her denke ich, dass es hier ganz wichtig ist, dass Ingolstadt hier vorangeht und zeigt, dass wir uns um solche Probleme kümmern und dass wir hier neue Lösungen suchen. Inzwischen ist mir ja sogar so weit, dass es in Amerika einzelne Bundesstaaten gibt, die das legalisieren und sogar Barack Obama sagt, dass es für ihn kein Problem ist, das heißt in einem wirklich so großen und konservativen Land, warum sollten wir als kleines Ingwerstadt das dann nicht leisten können? Wir wollen keine einfachen Notrufsäulen, sondern wir wollen Notrufsäulen, die mit einem automatisierten externen Defibrillator ausgestattet sind. Das heißt, zum einen bietet diese Säule die Möglichkeit, dass die Zivilcourage gesteigert wird, denn die Leute können sich ganz einfach dorthin wenden, ohne groß selbst aktiv werden zu müssen, ohne die Notrufnummer zu wissen. Und dann nehmen sie quasi durch einen einfachen Knopfdruck Kontakt mit der Leitstelle auf. Der Leitstellenmitarbeiter stellt ganz normal die üblichen 5W-Fragen und erfährt, um was es überhaupt geht. Und wenn es dann für diesen Notfall hilfreich ist, gibt er erste Hilfeanweisungen und kann den, äh, den Defibrillator freischalten. Und mit diesem kann derjenige dann sofort mit einer Reanimation starten. Und äh, das hat natürlich sehr große Vorteile, denn jede Minute, in der ein Mensch nicht reanimiert wird, verliert er 10% Wahrscheinlichkeit zu überleben und nach drei, vier Minuten es mit bleibenden Hirnschäden zu rechnen. Infoterminals, und zwar geht es darum, ich denke, man kann das Beispiel an dieser Stelle bringen, jeder kennt die Infoterminals aus dem Westpark, sprich wo ist welches Geschäft und wie komme ich dahin? wir wollen sowas, nur natürlich viel größer für die gesamte Stadt, das hat zum einen den Vorteil, dass unsere Innenstadt belebt wird. Denn jeder findet sich dann dort zurecht und weiß, wo welches Geschäft ist. Da hat man momentan einfach Schwierigkeiten. Das heißt, man muss einmal durchbummeln und wenn einem dann einfällt, oh, das brauche ich auch noch. Dann muss man im blödsten Fall ans andere Ende. Und dort wollen wir dann aber auch die Möglichkeit haben, eine Routenplanung zu machen. Sprich, mit welchem Bus komme ich dorthin? Wann fährt dieser Bus? Und dann, wenn diese Daten quasi schon mal da sind, sollen wir das gleich weiter nutzen, und zwar mit einer Smartphone-App. Das heißt, man ist dann nicht an die Standorte dieser Infoterminals gebunden. Wir dachten da zum Beispiel an den Rathausplatz, zentralen Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof. Sondern man kann einfach sein Gerät aus der Tasche nehmen, schauen, wo finde ich mein Geschäft und wie komme ich dorthin. Wo gibt es welche Sehenswürdigkeiten, ein bisschen Geschichte dazu. Und das macht dann Ingolstadt als Stadt einfach nochmal interessanter und leichter erfahrbar. Also wie es hier schon mein Mitkandidat Gerd gesagt hat, wichtig ist nicht unbedingt, dass ich in den Stadtrat gewählt werde, sondern dass Leute, die Pirate denken, in den Stadtrat gewählt werden. Sprich junge, engagierte, kreative Leute, die neue Lösungsansätze bieten, die Ingolstadt voranbringen wollen, die nicht wollen, dass es einfach nur ein Weiter-So gibt oder die einfach äh, diese, ja wie soll man sagen, das was wir jetzt sehen, dass einfach Sachen beschlossen werden, gemacht werden, die die Bürger so vielleicht nicht mehr wollen oder dass unser Stadtbild nachhaltig zerstört, sondern dass hier einfach neue Lösungen gefunden werden und dass die Bürger entscheiden, das ist mir wichtig und von dem her, die Piraten bieten das und wenn ich dann in den Stadtrat komme, biete ich das auch, aber wichtig ist, dass Leute reinkommen, die diese Sache genauso sehen.